Für mich ist das Europa von morgen eine Gemeinschaft, die zusammenhält. C'est une union avec un vrai fonctionnement démocratique. Pour moi l'Europe de demain sera inclusive, juste, écologique et féministe. Das Zuhause der Vielfalt von Sprachen, von Kulturen, von Perspektiven. Offener Nachhaltiger und vor allem unbürokratischer. Plus responsable, libre und antinationaliste. Uni face à l'adversité. Mein Europa von morgen hat es geschafft, Bildung gerechter zu gestalten. Ein Europa mit noch mehr Zusammenhalt und Fortschritt. Pour moi, l'Europe de demain, c'est l'effacement de ses frontières. L'Europe de demain représente, inspire et tient compte de la jeunesse et der générations futures. Für mich nimmt das Europa von morgen die Klimakrise ernst und handelt. Feminist, durable und solidaire. Austausch statt Ausbeutung und Ausgrenzung. Für mich ist das Europa die beste Errungenschaft der Menschheit. Für mich ist das Europa die beste Errungenschaft der Menschheit. Das Europa von morgen sind wir mein Europa von morgen und seine humanitäre Verantwortung in, in einer globalisierten Welt konsequent war Pour moi l'Europe de demain c'est la démocratie et le langage ein Ort der konsequenten Demokratie der Diversität und der Konkurrenzfähigkeit. Mein Europa von morgen ist mehr von jungen Menschen gestaltet. In meinem Europa von morgen werden die Entscheidungen nicht nur von alten weißen Männern getroffen. Mein Europa von morgen lässt keine Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mein Europa von morgen ist sozialer, demokratischer und konsequenter im Umgang mit seinen Werten und im Klimaschutz.